Bitcoin befindet sich aktuell in einer sehr schwierigen Situation. Viele gehen davon aus, dass wir hier eine mögliche Impulsbewegung sehen. Ich stimme dem Ganzen nicht zu. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir hier eine mögliche ABC-Korrektur sehen werden. Und warum ich davon ausgehe, das alles und noch viel mehr erzähle ich euch in diesem Video. Du willst dem Markt stets einen Schritt voraus sein?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 Schauen wir uns als erstes die Marktstruktur von Bitcoin an. Wenn man sich das Ganze so genauer betrachtet, dann kann man feststellen, dass der Kurs sich in Dreierwellen nach oben bewegt hat. Ich sehe jetzt hier keine eindeutige Impulsbewegung. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir hier eine mögliche 1-2 sehen, dann hier eine 1-2-3-4-5-3 dann hier eine 4 und dann hier eine 5 sehen. ja Also davon gehe ich absolut nicht aus. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir eine 3 hier gesehen haben, eine 4 dort gesehen haben und eine 5 hier gesehen haben, um dann hier mit einer, wie wir es hier oben gesehen haben, ABC Expanded Flat nach unten zu brechen. Das sind alles äh, Zählungen, mit denen kann ich mich nicht anfreunden. Und da finde ich auch persönlich keinen passenden Count dazu. Viele LJ-Wellen-Analysten versuchen sich gerade hier ein bisschen an die Hoffnung zu klammern, dass es hier möglicherweise einen Trendwechsel geben könnte. Für mich persönlich spricht da aktuell noch überhaupt nichts dafür und deswegen werde ich das auch nicht tun. Ich werde erst wieder in den Bitcoin einsteigen, wenn wir eine wirkliche Impulsbewegung gesehen haben, um dann anschließend die Welle 2 als mögliches Entry wahrzunehmen. Wenn wir uns jetzt zusätzlich mal den Wave-Reader einschalten, sehen wir auch, dass wir hier eine ewig lange Trendbewegung nach unten hatten, ja, um dann hier in einen Long-Trend zu switchen. Dort hatten wir zweimal die Möglichkeit, einen guten Trade mitzunehmen. Einmal hier direkt an der wave da war eine schöne Bewegung nach oben möglich. Dann die zweite Bewegung hier in der Confluence-Box, einmal berührt, ab ging es nach oben und dann kam der Trendwechsel auf short Aktuell sieht es wie folgt aus, ich gehe davon aus, dass dieser Short-Trend bald ein Ende haben wird und wir nochmal in einen Long-Trend drüber switchen werden. Das kann man öfters beobachten, dass es dann zum Beispiel hier eine Long gibt, dann eine kurze Short und dann wieder eine Long, um dann in eine richtige Short umzuswitchen. Das ist das, was ich persönlich aktuell erwarte und wo ich davon ausgehe. Wir schalten jetzt mal wieder den Wave Reader aus und gehen dafür in einen größeren Timeframe. Denn hier möchte ich euch etwas zeigen, was mir aufgefallen ist, was vielen Analysten scheinbar noch nicht so ins Auge gestochen ist und wo ich der Meinung bin, dass das der realistischste ähm, Weg ist, hier den Bruch der Welle 1 zu erklären. Die meisten Analysten haben jetzt folgenden Count. Einmal ist hier die Welle 1 geendet, dann haben wir hier die Welle 2, dann haben wir hier die Welle 3. Dann haben wir hier die Welle 4 und hier die Welle 5. In diesem Count wäre es wie folgt, dass wir hier eine A, B, C sehen und dass diese 4 hiermit abgeschlossen wäre. Aber da stimme ich absolut nicht mit überein, denn es gibt eine Regel, die hier gebrochen wurde. Und zwar, wir haben hier die Welle 1 und die Welle 1 wurde definitiv gebrochen, was bedeutet, die Welle C muss eine Leading Diagonale sein und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, dann sehen wir folgendes, wenn wir hier eine Leading Diagonale hätten, dann fehlen hier definitiv noch weitere Wellen. Wir hätten hier mit die A, die B, die C, die D, die E und dann gäbe es erst die Welle 5. Wenn es also zu solch einer Bewegung kommen sollte, dass wir jetzt einen Bullrun sehen in den nächsten Monaten, dann muss der Kurs eine weitere Welle nach unten machen und diese Welle würde sehr tief gehen. Dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass dieser Count korrekt ist und dass die Analysten bzw. die LJ-Wellen-Analysten definitiv auf dem falschen Dampfer sind. Ich blende jetzt mal wieder alles hier aus, lösche das alles wieder raus und dann gucken wir uns wieder den 4-Stunden-Timeframe an. Wir schauen uns jetzt im 4-Stunden-Chart einmal die Daily Level an. Wir sehen, wir haben Bestätigung im Entry-Bereich und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass wir hier bald eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung sehen werden, wie hoch das Ganze sein wird bleibt abzuwarten. Ihr habt jetzt auf jeden Fall meinen Einblick in das Ganze gesehen. Ihr wisst jetzt, warum ich der Meinung bin, dass der Kurs hier noch nicht seinen Boden gefunden haben kann. Ich habe es euch auch belegt mit einem Fakt aus der Elliott Wellentheorie und ich bin gespannt, was eure Meinung zu diesem Fakt ist. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Das war's von mir, euer Kryptosagi von der Bullworth Bear Academy. Macht's gut. Ciao.